Macht euch keine Hoffnung. FUJU you wirklich kommen. Also, ich gehe dann you. lieber mal schnell wieder. Ich habe mich verbaut. Ah. Wie kommt. Nein, habe ich mich da auch verbaut. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, komm. Oh Gott sei Dank. kommt so feuer äh, hätte ich mich hier verbaut, aber dann kann ich hier rüberlaufen. Das ist cool. Aber es bringt mir nichts, ich einfach hier ausbauen muss. It's time for you. Na na na. Nein, das sollte ich nicht probieren. Okay, das sollte ich nicht probieren. Das ist zu gefährlich. Ist zu gefährlich. ich auch gar nicht mitspielen, ne? <lacht> ja. Sieht das, meine ich, geil aus. So eiskalte, dünne Wände. Oh. Und das eiskalt meine ich wörtlich. Uh. Ich berühre sie und bin eingefroren. Nein. Das Haus muss ich auch noch abreißen und neue hinsetzen. Weiter runter. Wie gesagt, habe ich das schon wahrscheinlich oft genug gesagt. Vielleicht mache ich das auch jetzt. Muss ich sowieso hier erstmal den ganzen Sand weghauen. Wobei es wäre eigentlich schlauer, wenn ich erst das Haus abreiße und dann den Sand darunter wegmache. Sonst komme ich nicht mehr so gut daran. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Griefer. <lacht> Zergrieft mein Dorf. Oh, oh yeah! What the fuck? Ich, Ja, ich zock gerade dann habe ich gerade das Lied Pokémon, äh, den Soundtrack jetzt gespielt. Alter, so Konnte ich mich nicht mehr halten. Da muss man einfach mit singen, gell? Oh yeah, los, schnapp sie dir. Oh yeah! Das war ein Remix, Ah ja, ja, ja. So, jetzt bleib ich ein bisschen bei euch. Oh yeah. Hast du schon fertig gefressen? Nö. Ah, Aber ich will jetzt ähm, das Spiel, das Lied spielen. Hm, wo ist es? Ah, da war's, Pokémon. Drehst du richtig laut, dass wir es auch hören? Nein, das ist es nicht, das ist das Falsche. Alter, jetzt oh. gib mir das richtige Pokémon, bitte. <lacht> richtig, Lied. Nein. Ah, kennst du auch dieses Bild-Ding? Ähm, Pokémon-Trainer sucht, ähm, Ding. Äh, sucht äh, mit nein Pokémon Trainer mit langem Raupi sucht wildes Rosana ohne hohes Gras. Und aber dafür mit äh, <lacht> mit großen po mit großen Pokebällen. Oh ja. Und dann die E-Mail-Adresse Professor Eichel. <lacht> Alter, <lacht> So geil, ey. So einfach nur so geil. Okay, ich spiele jetzt zwar nicht. Ähm, Ding ähm, Pokémon, aber ich spiele von Keon das Outro. Was Ich esse, spiele das Lied, bewege meine Maus und rede. Alter, ich bin Gott. Du bist eine Frau. Du kannst Multitasking. Oh ja. Hast dich selbst geoutet. Das hätte ich nicht von dir gedacht, dass du eine Frau bist, ey. Doch, das wusste eigentlich schon jeder. Wir haben es schon alle geahnt. Dö, dö, dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Lied ist, aber egal. Ich sing einfach Sommerhit. You are lazy, da, da, da, your la, da, mother la. was lazy in the bed. <lacht> oh oh mein Gott, deine Mom ist langweilig im Bett, <lacht> <lacht> krank. Und wer weißt du das? <lacht> weiß ich nicht. Von Robert. ja. ja. Er hat mir erzählt, yeah. wie er deine Mom gebumst hat. Oh yeah. Hast du es gehört? Was? Ich hab gesagt, ich weiß es von ihm, er hat mir erzählt, wie er deine Mom gebumst hat, wo sie zu ihm gekrochen ich ist. Los! Alter, Robert! Ich esse! Robert, bitte! Oh. Bitte, Robert! Oh, nee. Niklas macht nicht oft genug los, Robert! Ekelhaft! Alter, wenn er meine Let's Gott sei Dank, guckt er meine Let's Plays nicht an, Alter, der würde so ausrasten. Ja, dann wird er würde wieder kommen. Oder oder mach mach das raus und mach da! Dann mache ich einfach piepen so. Dann kam Piep und hat nach de, deiner Mutter dann kam deine Mutter zu Piep und sagte, oh Piep! Niklas mach es nicht oft genug! Oh, Beep! Bitte, Beep! <lacht> genau so macht die das! Die Story von Beep! Alter! Ich bin Nein! hier echt nur Nein! Ich hab all mein Glas angeschlagen! <lacht> Fabian, kannst du. Kannst du mal nicht mhm. schwul sein, Niklas, bitte? Mhm. Oder halt so, so mhm. tun? Oh, wir, bestimmt sucht er sie Ey, das ist das richtige Lied, glaube ich. Pokémon, komm. schnapp sie dir, Pokémon. Na na na na. Nein, scheiße, ist sind anders, aber ist auch cool. Oh, ja. Nein, das ist das richtige. Ja, was jetzt? Ich glaube, das ist ein Remix. <lacht> <lacht> hey, hey, deine Mama ist ein Remix. <lacht> <lacht> Sie wurde schon ganz oft gereamt. Meine Mom ist eine Parodie. Wow. Wow. Wie einfach. Von, weißt du von wem? Von deinem Vater. Oh, nee. Von Pikachu. Pikachu. Alter, das ist ein Scheiß-Remix. Das Pokémon-Klaps-Idee. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Ich schnapp's mir alle. Ich bin der Pokémon-Meister. So ungefähr. So. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Ungefähr. Nein. Ich frage mich echt, wie der neue Lehrer wird. Was? Wie, wie der? Was? Nein, nein, nein. was? Wie der neue was wird? Lehrer. Oh, der wird so... Ich weiß nicht. Und <lacht> hoffentlich kriegen nicht das kleine Klassenzimmer. Das ja. wäre schön äh, mhm. das ganz kleines im Anbau, ist das ich mal als Klassenzimmer hatte, das war schlimm mit 30 mit 30 Schülern. Wo normalerweise ja, eigentlich nur 25, passen eigentlich nur für es ist eigentlich für 25 vorgesehen, wir waren zu 30. Wir saßen zum Teil zu dritt am Tisch. Keiner hat was <lacht> gemacht. Nein! Jetzt habe ich hab ich das Feldblatt getreten. Dorfbewohner, bist du schuld? Wieso machst du ja alles blutig? Hast du deine Erdbeerwoche? Guck mal, der Dorfbewohner hat seine Erdbeerwoche. Aber nicht hier auf der Straße. Geh nach Hause. Geh nach Hause, los. Ach, Gott, kotzt mich nicht an. Das liegt von Dragon Ball. Oh ja, yeah, jetzt kommt's. Dragon Ball, du schnappst dir alle Kugeln. Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ich den mir alle in dann in Werde ich super stark. nein in kommt, in den in den in dann dann nein Nein, ja, gleich kommt er Nein den er. Nein, Scheiße, kommt noch immer nicht. Die wollen mich hinhalten. nein, den er den nein, den Nein den in den Nein, Nein, hinhalten. Ich bin noch immer bei SS. Das ist die beste Stufe, okay. Schala. Petschala, guck mal, was? So ein Dirt. Boah, ne, aber Leute, wenn ihr das mögt, dann... Dann tut's uns echt leid, dass ihr so Saga seid. Nein. Also ja, das ja, ist jetzt ja, unsere ja. Meinung. Es tut mir leid, wenn ihr anders denkt. Ihr braucht dafür nicht jetzt unbedingt. Oh, der hasst kein Dragon, der hasst Dragon Ball. Der du hast kein Dragon Ball. ja, nein. Dislike die Abo. Uh. Nein, das braucht ihr nicht machen. Das ist nur meine Meinung und seine Meinung. Also braucht was ihr nicht gleich. Deine Meinung? Ja, ich ist meine. Wa was? Was? <lacht> ich habe Probleme oder so? Geistig gestört? ein Bisschen seht ihr mal. seitdem ich einer bestimmten Person begegnet bin, ja, auch nicht sauer ist. Ja, Robert, was nein, <lacht> natürlich, der ist voll sauer auf dich. Eigentlich auch auf mich, aber ich habe mich herausgeredet. Das, das, das war gelogen, <lacht> Hatte dir das ist echt geglaubt. Ich hab gesagt, boah, Niki, ist da war so ein Arschloch, wie der einfach so sagt, ich so nur für mich so, äh, ja, ja gesagt. <lacht> Danke, ja, ja, ja. <lacht> aber ich frage mich, warum er dir das geglaubt hat, der hat ja selber mitgehört. Ja, eben. <lacht> manche, manche Menschen, keine Ahnung. Alter, wenn der das Let's Play guckt, what the fuck? Ich muss da, glaube ich, einen Piet drüber drüberlegen. Was soll er denn machen? Ja, keine Ahnung. Er schlägt mich immer, aber... Das darauf habe ich keinen Bock, ey. Oder dass der wieder so die ganze Zeit so... Wie, wie, wie, wie, ich mein Katana mit, dann. <lacht> dann lässt ich dir, darf ich dir mein Katana wie, wie, wie, wie, wie, wie, den wie, wie, wie, wie, so wie, wie, wie, wie, wie, so wie, wie, wie, wie, wie, der Apfel oh, naja. dreht sich nicht. Doch er was? dreht sich. Was? Doch, doch er dreht sich, gut. Braver Apfel. Boah, Alter, ich wollte schon Beschwerden schreiben. <lacht> Geht mal gar nicht. Hm. Ja, Beschwerde, Beschwerde an den mod -Hersteller. Boah, der Mod ist so scheiße, der Apfel dreht sich nicht. Äh, welches Spiel Fuh. kann man denn mit einer Hand spielen? Alter, ich <lacht> wüsste was. <lacht> <lacht> <lacht> Fünf gegen Willi. <lacht> ja, ja. Das ist ein ganz freundliches Spiel, das kann man mit einer Hand spielen. Du kannst du auch mit zwei Händen spielen, aber es geht Den doch im single es geht auch mit Single-Hand-Mod-Modus. Äh, geil, ja, Äh, so. Oh, Papas Pizza, Ria. Was? Nee, das ist auch scheißes game Ich Boah, mal, Ich Pizza. bin auf Miniclip. Okay. Fand ich früher immer voll geil. Ich glaube, hey, wäre das okay, wenn ich mir ein Gras cheate, dass es sich hier verbreiten kann in der Wüste. Äh, ja, weil es bringt auch nicht so viel, weil du machst ja nicht das Spiel kaputt. Ja. Nur weil die Spacken das Gras so langsam wachsen lassen. Ja, und Ding, weil oh, ich oh, weil wenn man ich, jetzt Ich hab's gefunden. Krass. Age of Speed hieß das Spiel. Das ist so ein Rennspiel, habe ich früher immer gezockt. Immer. Okay. Da hatte ich halt noch keine Spiele, da hab ich... Da fand ich früher in der... Stuttgarter Straße habe ich da gewohnt Fand ich es noch voll faszinierend, da hatten wir so einen uralten PC Fand ich voll geil, wenn dieser Bildschirmschoner kam mit diesen, mit, es äh, sah da so aus, als ob da drin schneien würde War voll cool Ach, nee, so ich die nicht. guten alten, richtig fetten PCs, die Desktop PCs da ja. <lacht> Ach, ich kann mich noch an meinen erinnern Ich kann mich noch an mein allererstes, da erinnere ich mich aus irgendeinem Grund an mein erstes Let's Play das ist Let's Play, was war das? Äh, das war noch auf meinem Chaosimulator 1 Channel, also der, der schon gar nicht mehr existiert. Äh, der Dinger. Äh, Final Fantasy VII Crisis Core auf der PSP. LOL? Und jetzt fragst du dich bestimmt, wie habe ich das Let's Played? Weil da hatte ich doch Mit einer irgendeiner Kamera? <lacht> Kamera zwischen die Knie geklemmt, ich musste die Hose immer ausziehen, weil die Hosenbeine immer dazwischen sind und dann habe ich drunter die PSP gehalten und die PSP abgefilmt. Ja, richtig gut halt. Das war, das ist erstaunlich, weil die Grafik war sogar einigermaßen in Ordnung. So, jetzt gebe ich hier Speed, ich spiele jetzt ähm, Monster Truck Nitro 2 ohne Nitro, weil ich <lacht> habe nur eine Hand. Ah nee, Nitro aktiviert es von selber, geil. Yeah. Wie ich gesagt, 5 gegen Willi, da brauchst du für alle Funktionen nur eine Hand. Genau. Außer du spielst den Super-Hardcore-Modus. Da brauchst du mehr. <lacht> der Hardcore-Mode. So, und los geht's. Mm -hmm. Boah, Backflip. Frontflip. Und auch den Kopf. Und go, und go, go. Ich ein bisschen so. Oh, stört mich. Ja, Ding hat ja immer Probleme. Ja, der mod -Tab. Halt manchmal Frame-Einbrüche. Das glaubt man gar nicht. Und Backflip und ins Ziel und BOOM! Ich mag den Monster Truck irgendwie. Yeah. Besonders mag ich das Spiel ohne Ton zu spielen, weil der Ton da immer so überlaut ist. Ich wette, es wurde seit damals nicht weiterentwickelt. Nö. Doch, es gab im ersten Teil. <lacht> es gibt das Spiel auch auf iPod, habe ich auch. ach so dann kenne ich's. Dann kenne ich's wahrscheinlich. <lacht> Alter, ist voll geil, dass jetzt der Winter anfängt. Wirklich? Ja, hallo Winter ist viel geiler als Sommer. Und das ist meine ehrliche Meinung. Bitches. Hey, ich weiß, wie man optisch aussehen lassen kann, dass man ganz viele Diamanten hat. Hm. Du gehst vor so einem Glaskasten, setzt da einen Klassik, Diamanten rein, machst dann gerade da rechts klick dann setzt es nämlich down, wieder rein steht raus. So oben stand, dir Diamond mal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Also <lacht> das machst du und das nimmst du dann auf und <lacht> redest auch während der Aufnahme und sagst dann so, oh, ey, ich habe eine Idee, wie ich ganz viele Diamanten haben kann. Und dann so, in den Kommentaren, haha du Opfer, du denkst wirklich, du kriegst so viel Ko äh, Diamanten da so. Das ist doch ja, nur sind so Piddies, die, keine Ahnung von, ähm, Fick dich! Oh nein, nicht auf mein Bäumchen! Bitte keine Erdbeerwoche auf mein Bäumchen, bitte! Du hast gerade gesagt, fick dich! Nein. Aber bitte nicht auf mein Bäumchen! Was? Bitte nein? keine Erdbeerwoche auf mein Bäumchen? What the fuck? Nein, ich hab nicht fick dich gesagt! Achso, doch du. Nicht, Doch fick dich, nicht auf mein Bäumchen! Kein, ja. bitte keine Erdbeerwoche auf mein Bäumchen! Ja, ja! Ey, ich habe ja sogar noch zwei Diamanten! Woher habe ich noch zwei Diamanten? Ach ja, genau, die waren ja in so einer Kiste! Dieses Spiel nicht. macht Soll ich, soll ich Spaß? bei meinem Stein, in meinem Steinhaus ein Holzdach machen, wäre wahrscheinlich schlauer, oder? Ähm. Du fragst mich jetzt. Ja. Ob du in dein Steinhaus ein Holzdach machen solltest. Auf dein, auf das Stein. Äh, Stein. Drauf an, wie es aussehen wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so toll ist. Ja, was soll ich sonst für ein Dach machen? Äh, Steinstufen? Also, komplett Steinhaus. Ja. Alter, Fabian, voll geil. Es kommt ein neues Sims 3 raus, yeah. So, ja, hm. Ding, dieses. Äh, Supernatural mit Zombies genau. und so ein Scheiß. Alter, die Vampir haben das hier schon und rausgebracht. Mhm. Also, Sims 3 hat, glaube ich, die meisten Erweiterungspakete, so viel ich weiß. Ich mag's nicht. Ich hab Sims 3. Echt? Mhm. Hab ich mal geschenkt bekommen, weil ich's voll mag. So, okay finde irgendwie ist den Namen Suzuki besser als Haku. Und da ich eh nicht hochladen kann. Wieso? Was, was kannst du denn nicht hochladen? Dann steht da hier irgendwie Fehler beim Hochladen. so Also jetzt nicht mehr mit der Audiodatei sondern ja. Ja, lol. Ab wie viel? Also was, was, auf was renderst du? Also was, was ist... Ich, ich habe ich hab dich ja gefragt, wie ich rendern soll. Ich habe es genauso gemacht, wie du es gemacht hast, nur, ja, Hab aber auch unter, Da, wie lange darf ich denn aufnehmen? Äh, Du darfst jetzt erst noch unter 15 Minuten aufnehmen. Ja, tue ich. Also habe ich gemacht. Fuck, bin tot. Und nochmal spielen. Wer Interesse an dem Spiel hat, das ich jetzt gerade spiele, was wahrscheinlich einige sein werden, Oh, obwohl eigentlich nicht. Ich kann es selber nicht, deswegen spielt's nicht. Hot Air 2. Scheiß Game. Alter. <lacht> Hört sich auch nach einem voll professionellen Game an. Mhm. Also dieses Dinger hier, das werde ich natürlich zu so Slaps ändern. So okay. So oh, Motherload Das ist ein richtig. Das ist also wirklich ein geiles Spiel. Bist du, bist du ein Typ? So, okay. so ein robotermäßiges Vieh? Mhm. Und das muss dann immer in die Erde reingraben. Musst du dann Erze rausholen, da, und damit du deinen Teil ähm, verbessern kannst. Zum Beispiel einen Bohrer schneller mal mehr holen und so ein Scheiß. Richtig okay. So? What the fuck? Was, man kann sich das auch kaufen? Was? Das soll das? Edition. Alter. Oh, ich glaube, ich äh, mache dann erstmal eine Pause in der Aufnahmesession. Oh, okay. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns mhm. hier so. Hier unser Haus, nom, nom, neues Haus nimmt schon nom. eigentlich ganz nette Gestalt an. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ähm, schreibt es in die Kommentare, ob ich mehr so Häuser machen soll, was ich noch Spezielles an dem Haus machen soll. Ihr wisst, warte, ich zeige es euch mal. Ähm, es gibt hier so Inventar, warte, so wie... Äh, warte mal, fuck? Achso, ja, hier so verschiedene Stühle... Tische und so weiter und da kann man richtig ja, Mobiliar doch. machen und so und ähm, ja macht doch einfach ihr könnt so ja dass warte ihr könnt ja sagen es haben wollt vielleicht dass man äh, irgendwie eine spezielle Einrichtungsidee oder irgendeine Idee was man noch reinbauen könnte anbauen könnte draufbauen könnte drunter bauen könnte schreibt's in die Kommentare <lacht> nein das ist jetzt so, ah das ist voll nachgemacht ähm, Fabian bevor du aufhörst ja ähm, machst du einfach so nach jeder Aufnahmesession stellst du die Map zum Download bereit. Können sie auch selber weiterbauen. Nein, das ist so scheiße, dann brauchen sie mein Let's Play nicht mehr angucken. Doch. Weil sie deine geile sexy Stimme hören sollen. <lacht> es gibt ja auch einen Grund, warum Kronk seine Welt nicht zum Download zur Weit stellt. Weil wir sonst eine sexy Stimme nicht hören wollen. <lacht> Alter. Okay, also. Hier, mit dieser sexy Stimme, sag ich jetzt goodbye. Uft an unter 0100. Goodbye, baby. Das